Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Andy Roy p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir auf Sefo den einen oder anderen Ort hier noch erkundet. Und ich müsste mal gucken, wo bin ich eigentlich jetzt? Ähm, Was? So. Mein Gott, dass ich das mal gucken. Okay, wir sind hier wo umfristet okay ich muss erst mal gucken wo ich ja wieder bin man mit dieser Abkürzung geschaffen weil also nicht da von unten bin ich hergekommen ne ich glaube ich habe mir diese abkürzung hier geschaffen beim letzten mal aber ich bin mir nicht sicher da bin ich runtergerutscht glaube ich ich bin eingegangen und nicht entlang gegangen und zwar also nicht irgendwo keiner hat sich so eine cutscene oder so getriggert so ja da ist ein schiff gerade vorbeigeflogen und so ich, sehe einen In Top, Feuer. ich echt oh, du. So, wie man jetzt bitte schön nicht so Boom. weg bisse so jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich nicht lang gegangen. Ich glaube, hier nicht oder hier hat der, hier hat der Kerl gesagt: hey, Guck mal, da ist ein Schiff oder so, und weiß nicht, ich glaube, da bin ich noch nicht. Passiert, wenn du das Protokoll nicht befolgst, okay, hey, so viel dazu kommen auch gar nicht weiter. Aber da ist was. Hallo, Glück so, bin ich noch mal hingegangen. Ne? Der verwunderte hat einen Sturmtruppler erwischt. Ja, Fernbedienung, Gut. Alles klar, da müssen wir ja wo wir ne? Alles andere, glaube ich, glaub, schon erkundet. Wo oh, ich bin mir nicht sicher, weil es mit diesem einen Ort, wo man rüberspringen musste, wo auch so ein Maschinengewehr-Typ. War, war ich da auch schon? Oh, ja, da war ich hier oben schon. Ich glaube, ja, ne? ja ich glaube, das ist das, was ich meine. ne. ja ich bin schon durchgegangen glaube ich wenn ich muss ich dann irgendwann halt noch mal hier durchgehen bin jetzt erstmal da dieses Seil da hoch Gott und gucken wo wir da hinkommen dafür meditiere ich aber erstmal weil ich meine volle hp und so zurückkomme Boom. jetzt war ich schon direkt auf Kreis gedrückt und bin schon wieder rausgegangen als glaube ich nicht so gebracht hätte Upa okay du da oh, ehrlich Wart. so viel haben die schaden gemacht ehrlich da kann sein dass ich da schon lange gegangen bin. schon wieder so ein bisschen ja okay Ah. Ich habe mich noch schön hochgehalten und so und hat alles nichts gebracht. Ja, warum kommen wir denn auch wieder hier so zwei, drei von diesen Viechern hier um die Ecke? Ach. Na oh gut. Und ja, ich habe so das Gefühl, ich kann diese Raketen anhalten. Aber weiß nicht. das hat funktioniert. Das wird überhaupt nicht funktionieren ja ist klar Boah. alter weil sind das schon wieder hey. Boah. Hey, Junge. vor allem der eine ist direkt aus dem boden gekommen ey. er hat mich angegriffen konnte ich ja nichts gegen machen wird so war noch mal so aber diesmal richtig also gefühl ich muss da sowieso so durchrennen weil dieser eine typ damit ein Rakete mehr vom ecke kommt ja, los. noch mal so wo sie diese viecher ey? du weil nicht mal irgendwann tot, weiß ich Alles klar wo sind die jetzt alle hallo der ist gold am leuchten also von den krieg ich erfahrungspunkte und so wieder der war gut so wieder am liebsten gegen ein kämpfen Ja, so wieder dazu, ne? Ah. So. Vor allem ist das hier ein neuer Ort. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Boah. Muss ich denn dann jetzt schon wieder lang, ey? Ja. Eigentlich einfach so einen auf episode 1 machen und da durchschneiden Hier gefunden bin dabei konzentration erledigt den eindringling oh. ah, ah, da bin ich stehen genau Gott. er gesagt, ich habe in der Panik gar nicht mitbekommen. Er war voll erstaunt glaube ich. So, oh Gott, ehrlich. Ja. Ach. auch so was noch? Ja, was? Ah. Ah. ja war schon mal wieder sehr gut hier. Ähm, ja halt ich jetzt das hier fest oder <lacht> ey muss da weiter hin. ich muss hier ende ne? Ne, jetzt habe ich schon nicht ey. ich habe schon viel zu viel AP verloren mal halt ich eigentlich nicht mal nicht lebensmüde alter oh Gott Ich habe eine Truhe gesehen. Zum Glück verbraucht. kostet hat keine Macht, die immer mal anzuhalten. aber ja noch schlimmer. Und mal gucken, ist da vielleicht auch noch was. Sieht nicht so aus. Ne, ne, okay. Oh Gott. Äh. Nicht lang. Ähm ja. Gott, und oh Gott. Äh. Ah. Mein Gott! Das Imperium hat seine Position. Echt? Bin dabei. Danke. Oh Gott sei Dank! Die wissen, dass ich hier bin. Was? Das ist hier jetzt bloß kein mister ja, Sie wissen, so ein Speicherpunkt gekommen, das ist schon mal Erfolg finde ich. Ja, es war ich werde ihn kriegen. Ich werde ihn ausschalten. Wurm? Ich regel dann. Sei bloß vorsichtig. Jemand andere soll ihn angreifen. <lacht> Tschüss. Tschüss. <Ha>. Ja. Hilfe! <lacht> <lacht> ja. ja, heute habe ich es echt, ey. Ich noch nie neben jetzt ey. aber ich habe eine idee soll erstmal zum speicherpunkt wieder zurück weil ich habe das hier schon vermattelt habe ich so gefühl und viel zu viel ap und so verloren ich auch keine macht super ich bin tot er Nein, nein, boah, <lacht> ja geht so ruckzuck, ne? Wir schauen, kriegst du auf normal oder so. Ich bin hier mit einer Combo mehr oder weniger weg eigentlich. Geht so nicht. Aber ich krieg mal irgendwann mehr AP oder so, weil sonst bringt hat ja irgendwie auf Dauer nichts Bringt mir halt dann wenn ich irgendwie, weiß ich also nicht. weil mich nehme ja irgendwann wahrscheinlich mehr schaden je ne? weiter ich komme naja bin ich nicht bereit ja ich bleib kurz zurück ordentlicher treffer Das Gefühl mir fehlt nur so eine Funktion, die ich noch nicht begriffen habe. Die Blocken jedes Mal alles. hey Ich probiere schon irgendwie alles aus und so. Da so, habe ich, oh, oh Gott, weil wir tun immer in der Kombo oder so hier direkt vor allem wo ist da eine freundin hergekommen okay weil ich bin manchmal in der combo drin hau die voll weg ne dann blockt der mitten in der kombo ich kann glaube ich nicht sterne kann wir mal ändern was weiß ich blaue 1 habe jetzt noch nicht so viel als ich bin da du drückst nur kreis dann machst du einen rückwärtsschritt aber oh da fahre ich runter oh Gott, schon wieder so hat oh, ja mhm. so was kommt auch noch Hey, wir spielen. Ne? Haben die geraucht, als sie gemacht äh. Äh. Okay, Speicherung bitte. Ich habe was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Hm. Hm, ich wusste es. Ich hab schon die Wand da gesehen. Ich hab schon gesehen, dass da war jetzt. So, wie das mal mit Lebenserhöhung oder macht Das wäre mal nice. Das ist Okay. Aber wir kommen voran. Also schon mehr, als ich auf Datum hier so sagen kann. Ne? Oh Gott, ich wusste es. Und dann Nero, wenn du das gewusst hast, wieso hast war nichts gemacht? Du, guck mal her. Ja, mal gibt da wieder hier macht mich fertig. Ich brauche Also ich dachte mit so ein Dreieck wird geschehen, ne? aber... Dann kommt er wieder mit irgendwann so hab mir dann noch eine rein bevor ich den ja kaputt krieg also war noch reicht okay das ist interessant wir sind hier richtig. Sind wir das? Ein Speicherpunkt. Naja. Oh, jede ohrenzeichen Glaube ich. Alles klar. hat schon, wo ist die nächste Falle? Ich sehe doch schon hier. Ich bin schon wieder zwei Schritte ohne Schaden ja vorbeigelaufen. Das ist nicht normal. Ich komme nicht durch. Hm. Ja. Vor uns ist Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums lang lebt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. gut. Gott sei Dank. Oh. Ah, weiter. War das schon wieder so eine Ziege. Zwei. Kann ich irgendwas hier direkt töten beim runterspringen ah. da sieht schon wieder so eine ganz offene dingens aus gebiet jetzt bestimmt viel zu erkunden sagt das hat dann Atlas so eine ziege Also bestimmt freundlich oder? die waren jetzt nicht so schwer also zwei angehört ich habe vergessen und das ist die zweite jetzt wird es ja nervig nee Lass mich Boah. Ah. Das wird darunter war ja, irgendwie voll verschwendung, wenn da nur ein Gegner ist und ich muss meine Macht einsetzen. Wir müssen du da hochgekommen. So. Stimmt, ich habe jetzt so ein. Ja. Den angriff also Ich überhaupt schon weiter erkunden. Ich schon wieder AP verloren. Dingens eingesetzt. und sich da jetzt gar nicht mehr hier durchzurennen. Und hier sieht es aus, das kann ich gar nicht mehr hoch. Oh Gott. Au! Vor. einmal treffen ich bin weg ah. Ah, da willst du nicht erkunden hat dingen hat von dingen wie aufbruch Und was hat jetzt gesagt willst du mich vielleicht einweihen hin was du gerade ja denkst kerl kapseln sind niedlich aber sehr ja gut das ist doch schon mal was da wird der wie ist er noch mal greet damit er sich doch bestimmt freuen ich fasse nicht wie viel schaden die machen Oh. schon gar nicht mehr weiter ich muss gleich zum Speicherplatz zurück wieder so oh. was haben wir den hier na Lebensupgrade nein okay Pflicht und Entschlossenheit Oh Gott, ich bin tot. Ja, tschüss. Geh mal hier hoch. Oder auch nicht. Ja, jetzt kommt nicht dieses Luftangriff. Ding an. Ja. Ich muss ja unbedingt noch einmal verrecken. Ne? Kann Kannst mich ja nicht kurz hier leben lassen, damit ich kurz zum Speicherpunkt zurückgehen kann. Ne? Ah, ja, was soll's? Na gut, weiß jetzt gar nicht, ob ich da alles erkundet habe. Glaub nicht. warum wir man diese wände da kaputt macht Vibration. ich war noch nicht mal da war mal Vibration. eine herrlichen kant ist eingeschlafen und das hat mich getötet du blödes wie Wiesen hat viel von da Au, Mann, Oh, das gibt's jetzt nicht, ey. Weil oh. also ich schaffe die ganze Zeit zu überleben, ne. Und dann kämpfe ich gegen einen so ein Viech, krieg wieder auf die Fresse. Ja, hey, das Spiel, ne. Oh. oh. nie so frustriert, ey. Nicht mal bei Dark Souls, ey. Äh, dann setze ich meine Macht ein gegen das wie ich wieder hier voll Ressourcen. Mal kurz vorm Level Up, mein Gott, ey. was hat wie ich ja noch nicht um. Danke, Gott ganze macht weg aber wir haben einen gegner erledigt das ist ja schon mal warten ne? da spielt man das spiel professionell ne? so, wo war ich jetzt schon wo war ich nicht hier war ich glaube ich schon glaube ich weiß nicht ja bin ich runtergesprungen. warum ist das hier war schon mehr so verdächtig jetzt nicht aus dem offizieller Weg. Ja, ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt noch vier erreiche, aber ich spiele einfach mal weiter. Weiß ja nie. Tschüss. Ich gehe einfach rein. Wahrscheinlich richtig, ne? Ja, okay, da kann man zurück. Also, was haben wir hier? Zeig mal. Okay. So Ein Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Komme ich da überhaupt rein? Ja da ah, genau mein hm, freund das ist die früheste hm, sepp vorstädte die eier haben Wir wisst jetzt entdeckt haben trotz bedenken kann ich das organo gewölbe nicht so ein ding war auch, glaube ich ein ding ist hier in Den ersten Planeten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Pagoda oder irgendwie so was. Wo gehen wir denn hin? Ich suche. Er ist äh... exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hmm. Da muss ich doch diesen Ball reinkicken, wahrscheinlich, ne? Sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Weiß, weil jetzt nicht schlecht wäre. Ein Speicherpunkt, weißt du ähm Hallo. Ich wusste irgendwas passiert da. Ja, ich muss ja mal gucken. Was denn ja. respond. Komm wir sind. Komm. Uh. uh. Meine jeglichen gedanken bewege ich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Der kern kann der Verteidigung und andere Gegner genutzt werden. Okay, ich würde die aber lieber kaputt machen, also nicht. Aber schnell abhauen und ja, das ist mir irgendwie sicherer. Ich traue solchen Sachen nicht irgendwie. explodieren die, wenn ich zu nah dran komme? Gott. Sowieso nicht explodieren, also... ah komm Ah! Ja gott. Spring einfach zu dir rüber, ne? So, jetzt du... Das ist keine Lust hier zu feigen, Mist. Aber ich brauche definitiv Machtschub oder irgendwie sowas. Oh. Abkürzung. Ah, okay. Ah muss das abkürzung äh. irgendwie fand ich das ding anvisieren wie okay warte das mal das ja aufnehmen punkt da ist irgendwie noch eine kaputtbare wand aber hat mir keinen schaden gemacht ich gucke gerade ist hier noch irgendwo so eine wand zum kaputt machen hier ist eine oder nee. Die Kugel vor dem mittleren Windschacht platzieren. Hm. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nicht so. Mein Gott, ey, da müssen wir den ganzen Weg ja wieder zurücklaufen. Wie treffe ich dich nicht, ey? Was? Ey, guckst du da ran? Hey Speicherpunkt bitte. Rätsel, da kann ich mich später vermannen an. Hoffentlich. Oder auch nicht. Ja vielleicht doch. speicherpunkt ich sehe schon was ich machen muss hoppa ja vor mir seit das ding ganz an Mache ich hier schon wieder falsch. Ich sehe schon. Na, ehrlich? Oh, jetzt trifft er das Ding nicht. Das Ding an. Hey, wat? Kommt, da ist die Lösung so. Hey. <lacht> ah. Ey. Bin ich schon nervig genug da die kämpfe so schwer sind was das ding an da kommen ja Muss ja noch dagegen springen? Warum? Kann ich mich überhaupt da festhalten? Ich sage jetzt mal. Boah, ich krieg so ein Kotzen. Also, Ding mal, bitte jetzt ist er schon wieder weg ey. Oh. meine güte ey. ich sag überhaupt was ich machen muss hier ich und der alter kannst du mal das ding aktiv Boah, ey. aktiviert ey ich krieg hier gerade ich da kotzen Boah. ist das überhaupt möglich brauche ich aber falsch oder was stehen Aber da oben ist ein Speicherpunkt, ey. ich muss da ran. Kann ich mich da festhalten überhaupt? Hänge ich an das falsche Ding ran oder wie? Dann mache ich ja falsch. Muss ich das nur zum Schwingen bringen oder was? Oh Mein Gott, ey lass mich speichern. Hey, meine Güte, als ob die Kämpfe nicht schon schwer genug werden. Dann kann man nur so was hier und ja, ich weiß, ich habe mich doof angestellt, aber haben schon so. Ich habe wahrscheinlich nichts Ne? ne jetzt echt toll, wenn ich neue Sachen kaufen könnte, ist voll schwer das Spiel. Gut, aber ich würde dann sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bedanke mich als Zuschauer und hoffe, euch hat dabei gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao Ciao.